Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich mal ganz kurz auf das Vergütungssystem der Telefon eingehen, weil das so eine Frage ist, die mich immer, ähm, ja, mal wieder erreicht, wo ich einfach gefragt werde, wie, wo kann ich denn ähm, Infos über den Vergütungsplan finden? Ähm, wie ähm, funktioniert das Ganze? Wie, ähm, wie partizipiere ich an meinem Team und so weiter und ähm, muss dazu sagen, das Ganze ist relativ einfach und ähm, sehr schnell erklärt. Ähm, wir haben zum einen die Möglichkeit, ähm, quasi Provisionen aus dem eigenen Geschäft zu generieren, also aus dem Eigenumsatz und ähm, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, aus dem äh, Team Provisionen zu generieren und deswegen möchte ich dir das einfach jetzt gerne mal anhand von einem Beispiel äh, darstellen. Auf der untersten Karrierestufe haben wir bereits durchschnittliche Abschlussprovisionen von ca. 60 Euro. Ich kann dir jetzt hier keine genauen Daten nennen, aus dem einfachen Grund, weil es Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Anbietern, also zwischen den einzelnen Energielieferanten. Dann kommt es natürlich darauf an, ist es ein Gewerbetarif, ist es ein Privatkundentarif und natürlich, ja, wie hoch ist denn der Verbrauch ja, pro Jahr. Und ähm, das sind alles so Einflussfaktoren, die halt eben die Provision dementsprechend beeinflussen. Aber im Durchschnitt ähm, können wir hier auf der untersten, also auf der Einstiegskarrierestufe mit durchschnittlich 60 Euro rechnen. Und ähm, genau, also die, die Spanne beträgt hier von ca. 30 Euro bis 90 Euro. So, ich hoffe, du entschuldigst meine Sauklaue also äh, Zeichnen und ähm, so ist nicht so ganz meine Stärke, aber ich denke, wir kriegen das hin so und ähm, deswegen möchte ich jetzt ganz gerne einfach mal mit den 60 euro rechnen und die sind im äh, privatkundenbereich Im, äh, im firmenkundenbereich ist es so da sind wir ähm, ja im durchschnitt immer über dreistellig also ähm, über 100 aber auch hier wie gesagt ähm, unterschiede je nach verbrauch ähm, anbieter etc so und jetzt machen wir das einfach mal an, an einem beispiel ich mache das mal hier frisch. So, und ähm, jetzt nehmen wir an, du legst los, wir bleiben auf der untersten Stufe und ähm, du hilfst jetzt einem Kunden beim Sparen. Der Kunde spart durch dich ähm, ja, bis zu mehreren 100 Euro äh, pro Jahr an Energiekosten ein oder egal wie viel es jetzt dann auch tatsächlich sind. Ähm, und dann bekommst du für. Einen zähler also wenn du einen vertrag einen auftrag schreibst jetzt hier durchschnittlich 60 euro wie gesagt auf der einstiegsstufe ja so das heißt wenn du das zehnmal im monat machst dann sind es 600 euro zehnmal 60 euro gleich 600 euro im ähm, privatkundenbereich so jetzt sagst du das gleiche machst du zum beispiel bei firmen ja dann sind es bereits 1000 euro weil ähm, durchschnittlich hier 100 euro aufwärts also es gibt auch deutlich ähm, höhere provisionssätze natürlich in den einzelnen bereichen also wir haben hier der untersten stufe provisionssätze bis ähm, bis dreistellig ja und ähm, hier geht es im firmenkundenbereich dann auch dreistellig wenn du es so willst eigentlich los und ähm, kannst du aber alles dann ähm, als Vertriebspartner quasi auch einsehen ähm, in den ähm, in der Provisionsmatrix in den Tabellen und ähm, kannst dir das sogar dann auch ähm, anzeigen lassen, dass du das relativ einfach auch überblicken kannst, so dass das für dich halt eben auch transparent ist. So, also das ist ähm, die die eine Art Provision zu generieren und dann hat äh, der Vertriebspartner der TeleSun auch die Möglichkeit sogenannte Folgeprovisionen zu erhalten, indem ähm, es gibt es nicht in jedem Vertrag, in, also nicht in jedem Tarif, nicht jeder Anbieter bietet ähm, aktuell Folgeprovisionen an, aber es werden immer mehr und wir haben ähm, einige. Anbieter, die auch Folgeprovisionen anbieten und auch hier gibt es Folgeprovisionen von 15 Euro. Ich bin jetzt hier immer auf der Einstiegsstufe von 15 bis über 30 Euro. Ja, aber ich, wie gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht reichrechnen. Es geht einfach nur darum, dass du, dass du erkennen kannst, wie die, wie das Vergütungssystem funktioniert. So und das heißt, wenn du jetzt auch hier 10 Verträge mit Folgeprovision im Privatkundenbereich machst und hast ähm, 30 Euro, dann sind es im Prinzip 300 Euro pro Jahr an Folgeprovision, ja, die du ähm, Jahr für Jahr ausgeschüttet bekommst, solange diese Kunden eben hier bei dem, bei dem Lieferanten dann halt einfach bleiben. ja So, und ähm, du siehst, ähm, für 10 Zähler benötigst du ähm, nicht mal zehn Kunden. Also, wenn du jetzt. Ähm, wenn du jetzt nur Kunden hast, die nur halt ähm, Strom ähm, haben, dann bräuchtest du jetzt in dem Fall zehn Kunden im Bereich im Privatkundenbereich. Wenn du aber jetzt hat noch ähm ja, Kunden hast, die zum Beispiel Eigentum haben, dann haben die ja auch in der Regel Gas oder oder Wärme, ja und dann werden das schon zwei Zähler. Das heißt im Idealfall kannst du diese zehn Zähler mit fünf Kunden schreiben. Ja, also einfach, dass du auch für mal ein Gespür bekommst, ähm, was muss man denn dafür eigentlich tun und das ähm, sollte also ähm, überhaupt gar kein Problem darstellen. So, genau, das ist jetzt äh, der Bereich Eigenumsatz. Schauen wir uns an, wie das Ganze im Teamumsatz funktioniert. Nehmen wir hier mal eine andere Farbe. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, das bist du und du hast jetzt äh, drei Teampartner aufgebaut. Diese drei Teampartner haben ebenfalls hier schon ein kleines Team am Start. Ja. Ähm, ist jetzt auch egal, wie groß das ist, weil das Schöne ist, ähm, das ganze Vergütungssystem ist so einfach und du profitierst bis in die unendliche Tiefe davon. Ähm, nehmen wir mal an du hast jetzt eine gewisse ähm, karrierestufe innerhalb des unternehmens erreicht und ähm, jetzt fängt der der vp 1 hier an und du hast jetzt hier eine differenz sagen wir mal von 30 euro ja so und jetzt ist es im prinzip völlig egal ähm, wie viele leute die person hier unten drunter hat weil alle ähm, Zähler, die aus dieser Struktur kommen, werden addiert und mal angenommen, die schreiben jetzt hier zusammen, egal mit wie vielen Leuten das jetzt ist, hier in dem Fall werden sie zu viert, ähm, würden dann zu viert diese 100 Zähler zusammenschreiben, dann würdest du ähm, die Differenz von den 30 Euro bekommen, also mal 30 Euro, dann bist du hier laut Adam Riese, nimm mal eine andere Farbe, dann bist du hier bei, 3000 Euro. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast einen weiteren Partner. Dieser Partner, der ist jetzt schon länger dabei. Der ist dementsprechend auch schon weiter wie der, wie der Neueinsteiger und du hast, und er hat jetzt hier, oder du hast hier eine Differenz, sagen wir, von 20 Euro. Und hier, egal wie viele Leute er hat, die würden jetzt auch 100 Zähler zusammenschreiben, dann wäre hier die Differenzprovision von 2.000 Euro insgesamt, entschuldige, genau. Und ähm, dann hast du noch einen Partner, der ist jetzt am längsten dabei, der hat dem vielleicht auch schon ein größeres Team oder ist halt äh, sehr stark im Eigenumsatz und der schreibt jetzt im Monat sagen wir mal ähm, ebenfalls diese 100 ähm, Zähler. Und weil er eben von der Karrierestufe schon weiter ist, hast du hier nur eine Differenzprovision von nehmen wir mal jetzt die 15 Euro. So. Oder nehmen wir 10 Euro, dass wir in den 10 Schritten bleiben. Ja, so dann hast du jetzt hier eine Differenzprovision von 1000 Euro zusammen. Also werden das jetzt hier 6000 Euro ähm, aus der Differenzprovision deines Teams. So, jetzt gibt es ja aber auch hier ähm, Tarife, die vermittelt werden, die also hier auf den auf diesen auf diesen Ebenen hier, ja. Die Folgeprovision haben, also egal wie tief das Ganze runtergeht, und ähm, auf diese Verträge hast du natürlich auch eine Differenz. Das heißt, ähm, jetzt machen wir hier mal am besten, löschen wir das gar ja, nee, komm, wir lassen es, ähm, genau. Also mal angenommen, hier werden jetzt ebenfalls bleiben wir einfach bei den 100 Verträge vermittelt in der Struktur, die eine Differenzprovision haben. So und du hättest jetzt auf die, du hättest eine, eine Folgeprovision haben. So und du hättest jetzt im Prinzip hier sagen wir mal Folgeprovision pro Jahr bei den Tarifen von 30 Euro und hier werden die Folgeprovisionen bei 15 Euro. Ja aufgrund von der von der Stufe dieses Partners hier. Dann würdest du auf diese 100 Zähler ebenfalls diese Differenz kriegen. Das wären 15, ne, also diese Differenz hier, ja 15 mal 100 gleich 1.500 Euro pro Jahr. Nur als Beispiel jetzt. Ja, ähm, wie, wie hoch die Folgeprovisionen und die Differenzen dann sind, kannst du ebenfalls aus den Provisionsmatrixen dann entnehmen. Und ähm, genau. Und ähm, so ist es für dich dann auch sehr, sehr transparent. Ähm, sollte jetzt eigentlich einfach nur zum Verständnis dienen. Ähm, wir können jetzt diese Beispiele, könnten wir jetzt auch noch durchmachen, aber ich denke, das Prinzip ist verstanden. Das heißt, du hast ähm, Abschlussprovisionen, du hast Folgeprovisionen, ähm, je nach Tarif und Anbieter. Ähm, Zusätzlich gibt es noch ähm, Zusatz, also bei vielen Tarifen auch noch Zusatzprovisionen. Wer im Teamaufbau ähm, stark ist, ähm, nimmt dann ab einer gewissen Stufe ähm, auch noch am am Team, am an, an der Teamleiterprämie und am Orga-Pool teil ähm, und kann hier nochmal bis zu äh, mehrere tausend Euro im Monat ähm, ja erhalten lange rede kurzer sinn du siehst das ist alles da was das vertriebs und das networker herz begehrt und ähm, ja ich hoffe ich konnte dir jetzt hier so ähm, relativ einfach und äh, ja künstlerisch ähm, ja das ganze ähm, darstellen ich hoffe ähm, ja die vielen kreise haben dich jetzt hier nicht ähm, verwirrt und ähm, das ganze ähm, ja war für dich ähm, ja aufschlussreich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt äh, maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen uns, hören, hören uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.